Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Expertenrat für Klimafragen kritisiert Bundesregierung. Zwar seien vergangenes Jahr knapp 2% weniger klimaschädliche Treibhausgase ausgestoßen worden als 2021, allerdings nur krisenbedingt. Dennoch seien die Vorgaben für Verkehr und Gebäude eindeutig verfehlt worden. Der Expertenrat wandte sich zudem gegen Pläne der Ampel, das Klimaschutzgesetz zu ändern. Kremlkritiker muss 25 Jahre in Haft. Ein russisches Gericht hat Wladimir Karamosa wegen Hochverrats und angeblicher Verbreitung von Falschinformationen schuldig gesprochen. Karamosa gilt als einer der schärfsten Kritiker von Russlands Präsident Putin. Er ist einer der wenigen Prominenten Oppositionellen, die Russland nicht verlassen haben. Lage im Sudan weiter kritisch. Auch heute werden Luftangriffe und Beschuss in der Hauptstadt Khartoum gemeldet. Laut Ärzten vor Ort sind bisher 97 Zivilisten getötet worden. Mehrere Hilfsorganisationen kündigten an, ihre Arbeit im Sudan einzustellen. Seit Samstag stehen sich Armee und rivalisierende Paramilitärs gegenüber. Brandenburgs Bildungsministerin Ernst zurückgetreten. Als Grund nannte die SPD-Politikerin und Frau von Bundeskanzler Scholz mangelnden Rückhalt für ihre Politik boutique. Sie war seit 2017 im Amt. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke dankte Ernst für ihre Arbeit, vor allem auch während der Corona-Pandemie. Neuer Bildungsminister von Brandenburg wird der bisherige Staatssekretär Freiberg. Starship erstflug verschoben. Das Raumfahrtunternehmen SpaceX hat den Test seiner Rakete kurzfristig abgesagt. SpaceX-Eigentümer Elon Musk nannte technische Probleme. Die Rakete ist das bisher leistungsstärkste gebaute Raketensystem in der Raumfahrt. In in ein paar Tagen soll es einen neuen Startversuch geben. Und das Wetter? Morgen mehr Wolken als Sonne und stellenweise etwas Regen. In Küstennähe und in Schleswig-Holstein teilweise sonnig, bei Höchstwerten von 8 bis 16 Grad.